Dieses Multimedia-Tutorial zeigt, wie Sie ein Forum erstellen können, das im Gegensatz zum Nachrichtenforum oder Ankündigungen, wie es in einigen Moodle-Installationen heißt, den Studierenden die Diskussion bzw. das Posten von Beiträgen ermöglicht. Aktivieren Sie hierfür zunächst die Kursbearbeitung mit Bearbeiten einschalten. Klicken Sie nun in einem Themenabschnitt Ihrer Wahl auf Material oder Aktivität anlegen. Wählen Sie nun Forum aus und klicken auf Hinzufügen. Vergeben Sie zunächst einen aussagekräftigen Namen für das Forum, wie etwa Diskussionsforum. Tragen Sie anschließend in das Feld Beschreibung eine kurze aussagekräftige Einleitung ein, beispielsweise Diskussionsforum zum Übungsbeispiel Biomechanik. Unter dem Dropdown-Element »Forumstyp« stehen Lehrenden fünf Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Die erste Option »Diskussion zu einzelnen Thema, ermöglicht eine Diskussion zu einer einzigen Fragestellung und eignet sich für fokussierte Debatten. Mittels des »Frage-Antwort-Forums« können Lehrende sicherstellen, dass Studierende zuerst ihre Stellungnahme posten müssen bevor Sie die Beiträge der anderen Studierenden sehen können. Der dritte Forumstyp, Jede Person darf genau ein Thema anlegen, legt fest, dass Studierende nur jeweils ein einziges Diskussionsthema, beispielsweise zum eigenen Seminarthema, eröffnen können. Die letzten beiden Foren sind Standardforen ohne jegliche Einschränkung und unterscheiden sich lediglich in ihrer Darstellungsform. In diesem Multimedia-Tutorial wird ein Standardforum erstellt. Öffnen Sie nun den Abschnitt Abonnement und Tracking und klappen dann das Dropdown-Element Abonnement auf. Hier haben Sie vier Optionen. Mit verbindliches Abonnement haben Studierende alle Beiträge abonniert und können Nachrichten nicht abbestellen. Bei Deaktiviert werden keine Abonnements verwendet. Bei der Einstellung Optional können Studierende selber entscheiden, ob sie Beiträge abonnieren möchten oder nicht. Bei Automatisch werden alle Studierenden als Abonnentinnen eingetragen, können ihr Abonnement aber jederzeit wieder kündigen. Klappen Sie nun den Abschnitt Bewertung des gesamten Forums auf. Hier können Sie einstellen, dass Beiträge von Studierenden bewertet werden können. Stellen Sie hierfür den Typ zunächst auf Punkt. Tragen Sie als Maximalpunkte 5 ein. Nun können Sie für gute sowie nützliche Postings von Studierenden bis zu 5 Punkten vergeben. Klicken Sie abschließend auf Speichern und Anzeigen. Das Forum wurde erfolgreich angelegt, ist aber noch leer, da bisher keine Beiträge verfasst wurden. Neue Postings von Studierenden erscheinen zentral. Hier können Sie erkennen, welches Thema von wem begonnen wurde, wann der letzte Beitrag verfasst wurde, beziehungsweise ob es bereits Antworten gibt. Mit dem Toggle-Schalter können Sie besonders relevante Themen einzeln abonnieren. Unter Optionen können Sie besonders wertvolle Themen markieren, anpinnen und also nach ganz oben in der Themenliste verschieben, oder Themen sperren. Unter dem Zahnrad-Symbol können Sie nachträglich die Einstellungen wieder bearbeiten, die Form des Abonnements ändern oder die Abonnementliste einsehen. Weiters können Sie auch hier mit zusammenfassender Bericht eine tabellarische Darstellung aufrufen, die die Anzahl der Beiträge, Anzahl der Antworten Wortzahl etc. der Studierenden anzeigt. Mit dem Button Nutzerinnen bewerten können Sie die Eingabemaske der Bewertungen aufrufen. Öffnen Sie nun einen Themenbeitrag. Hier können Sie unter anderem den Diskussionsverlauf einsehen, den Dauerlink verwenden, zum Ursprungsbeitrag springen, den Beitrag bearbeiten, löschen oder beantworten.